Tag 2, K-Town City, Kugelbrunnen. Zeit, unser Projekt zu starten. Das Paket war eigentlich als ein 10 Minuten Kurzfilm, den ich äh, an der Universität Mainz äh, im Rahmen des filmischen Modellversuchs der Filmwissenschaft hätte machen sollen. In diesem Rahmen ist das Drehbuch entstanden, allerdings schon unter Beteiligung von Andi und Gregor, die ähm, ihre Rollen schon selbst geschrieben haben. Also ich habe sehr frühzeitig Freunde und Bekannte angesprochen, ob sie Lust haben, an dem Film mitzuwirken und ähm, glücklicherweise waren sehr viele Leute schnell bereit, da mitzumachen und die Unterstützung war wirklich sehr groß und das hat mir auch viel geholfen. Ähm, der Film wurde leider abgelehnt. Die Begründung dafür war, er wäre unter Umständen zu lang und zu aufwendig in der Umsetzung. Die Leute von der Uni konnten sich nicht vorstellen, dass die, dass die Leiche sich besorgen ließe, dass ich jemanden hätte, die in einen Koffer reinpasst. Das ist, das ist übrigens der Koffer. Da drin befindet sich die Carola. Hallo Carola! Sie konnten sich auch nicht vorstellen, dass wir einen Bagger besorgt kriegen und ähm, sie konnten sich auch nicht vorstellen, dass das äh, in der gegebenen Zeit für das Uni-Projekt äh, machbar ist. Ähm, als dann klar war, dass der Film so nicht umsetzbar wäre, ähm, habe ich dann alle, die schon mitgewirkt hatten und äh, die sich eigentlich auch schon darauf gefreut hätten, diesen Film zu machen, hatte ich dann gefragt, ob wir ihn einfach trotzdem umsetzen sollen, eben äh, nicht im Rahmen eines Uni-Projekts. Und ähm, ja, das hat uns die Möglichkeit gegeben, verschiedene Kürzungen am Drehbuch wieder rückgängig zu machen, äh, wodurch der Film dann äh, nochmal etwas länger wurde und... Ähm, dann eigentlich so die Haupt, also die, die heutige Länge von 20 Minuten bekommen hat. Äh, da kommt ein Auto, ja. Leute. <lacht> Unter Einsatz unseres Lebens wird die Couch hier äh, jetzt in die Fußgängerzone befördert. Faszination in der Bevölkerung, tobende Mengen, wir können sie kaum zurückhalten. Gehen Sie weiter, gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Anhaltig. weiter gehen. Es gibt hier nichts zu sehen, gehen Sie weiter. Ja, ja, wir sind Profis. Ja, das Konzept des Films ist ähm, praktisch ein, ein Musical auf äh, verschiedenen Erzählebenen. Der, äh, der Film ist komplett mit Musik unterlegt. Ähm, die Musik ist intradiegetisch, das heißt, sie wird von den Erzählern gespielt, ähm, allerdings nicht synchron. Das wäre nicht möglich gewesen und ähm, hätte es auch irgendwie zu einer Art Musikvideo werden lassen, was nicht beabsichtigt war. Es bleibt ein erzählender Kurzfilm. Und ähm, die Musik findet auch auf der... Handlungsebene der Erzähler statt. Die Erzähler ähm, sind zwischen der Dramaturgie des Films und der eigentlichen Handlung angesiedelt, weil Felix, die Hauptfigur, ähm, spricht nicht, wird aber durch die Erzähler kommentiert und äh, wird aber auch durch die Erzähler, was erst später im Film wirklich auffällt, wird für, durch die Erzähler in die Situation gebracht, die er dann meistern muss. und ähm, er befreit sich dann irgendwann von äh, den aberwitzigen und absurden Situationen dadurch, dass er beginnt, selbst zu handeln und äh, sein Problem selbst zu lösen. Äh, aber dadurch, dass die Erzähler praktisch auf einer Ebene über ihm stehen in der Erzählung, ähm, haben sie die Möglichkeit, ihn dann am Ende dann doch wieder in die Probleme reinzuziehen, die sie für sich für ihn ausgedacht haben. Gregor erklärt die Welt. Heute, warum Kameras nicht filmen, wenn man die Blendefahne drauf hat. Ist doch ein bisschen dunkel, ne? <lacht> ja. Ja. Das ist die das ist ja, stellt sie einfach da vorne äh, quasi auf die Verlängerung dieser Linie, auf dieses äh, die Marmorblatt. Ja, immer welche Richtung. Ah, richtig noch alles. Der Stadtdreh war ein, ein ziemliches Abenteuer, wir waren nur zu viert und wir haben, äh, wir haben auf gutes Wetter gewartet und dann die Couch ins Auto geladen und dann sind wir losgezogen. Wir hatten niemanden, der den Ton macht. Der Ton wurde einfach per äh, Mikrofonstativ aufgenommen. Mission Couch hochkant stellen. Unsere beiden Cheftechniker beraten sich, wie diese Couch an diesem Baum hochgestellt werden kann. professionell aus braucht ihr Hilfe okay der Regisseur greift ein um die Szene zu retten ah, wir sind gespannt was das gibt Es ist wichtig, dass man es das Union noch sieht. Also eher so. Ja, so wird sein Gedankt. Okay, man macht sich bereit. Waghalsige Stunts werden hier vorbereitet und von unseren Akteuren wird das Äußerste 100% verlangt. Aber sie sind grimmig entschlossen. Aha, da werden die letzten Requisiten nochmal geregelt. Das muss ich schon nur... mal. Ach so, setze ich, auch... also, ich stelle mich hin und setze mich hin und setze mich hin und setze mich schon und setze mich hin dass die Kamera sehr klein ist, hat sich bei diesen Szenen ausgezahlt. Es gab Passanten, die nicht gemerkt haben, dass wir überhaupt etwas aufnehmen und ähm, die sich deswegen natürlich verhalten haben. Wir haben den Kellner im 1A gekümmert und sind auf ihrem Weg zurück. Hier unsere Union und das sind die Dinge, auf die ich aufpassen muss. <lacht> naja, wir melden uns bald wieder. Wir tragen jetzt mal die Couch. Sehr schön war die Episode am 1A. Wir, äh, es war ein sehr heißer Tag, es waren alle Plätze an der Außenseite des Cafés besetzt und ähm, wir haben einfach die Couch genommen und sie daneben gestellt und hatten dann die Idee, wir fragen mal nach, vielleicht bringt uns die Kellnerin vom 1A an die Couch eine Tasse Kaffee und ähm, die Frau ähm, war sehr bescheiden und wollte ursprünglich ähm, sich da nicht äh, vor der Kamera zeigen, aber wir konnten sie dann ein wenig überreden. Und ähm, im Endeffekt, ja, ähm, es ist eine fantastische Szene geworden und ähm, das 1A hat äh, das nicht nur erlaubt, sondern sie haben uns sogar den Kaffee spendiert, was äh, ich wirklich eine tolle Geste fand. So, hier äh, sehen wir, wie mit dem erbeuteten Kaffee quasi jetzt zwar eine kurze Pause gemacht wird, weil die Temperaturen erstaunlicherweise doch. Grandios oh gut sind. Unterstützung haben wir auch von, von anderen äh, Geschäften bekommen. Wir waren an so einem Modeladen und ähm, haben sie dort gefragt, ob wir vielleicht äh, auf ihr Dach klettern können, ihr Vordach, ähm, um dann eine Perspektive von weiter oben aufzunehmen. Und ähm, ja, sie äh, waren etwas befremdet zunächst, haben uns aber dann sofort eine Leiter gebracht und uns aufs Dach gelassen und äh, Allgemein war das wirklich sehr positiv, die Erfahrung ähm, in der Öffentlichkeit zu drehen und ähm, sehr viel Unterstützung einfach zu erhalten. So, wie wir hier sehen können, ähm, haben wir einen etwas abgelegenen äh, Kamerastellplatz dank der freundlichen Mitarbeiterin aus diesem Laden und überaus hübschen Mitarbeiterin aus diesem Laden, ähm, in dem wir jetzt eine weitere Perspektive der Straßenszene drehen können. Ja, das ist klar. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, aber... Ja, vielleicht so dahin oder so. Also Ja, das Zimmer, das zu sehen ist, ist eigentlich ein Wohnzimmer. Das wurde komplett umgeräumt. Die Einrichtung, die im Film zu sehen ist, ist eigentlich... Ähm, nur die Box, die hinten in der Ecke hängt, ist tatsächlich, gehört zur Einrichtung dieses Wohnzimmers, der Rest wurde dahingeschafft. Und die eigentliche Einrichtung wurde im anderen, also in der anderen Hälfte des Raumes wurde sie aufgestapelt zu ungefähr 2 Meter Höhe, ein riesiger Möbelstapel. Es gibt auch eine Einstellung, die von diesem Möbelstapel runter aufgenommen ist, auf das Paket, das reingetragen wurde hier ist das unglaublich dreckige, aber leere Zimmer von Felix. Es wurde erst ähm, alles äh, in den hinteren Teil des Raums geräumt, dann war der Raum leer. Ähm, dann wurde alles geputzt, alles eingeräumt und anschließend haben wir alles wieder dreckig gemacht, weil äh, wir die Idee hatten, dass äh, Felix ein Student ist, der nicht besonders viel auf Ordnung hält und äh, der auch äh, viel feiert und... Äh, seine Zeit also anders nutzt und ähm, deswegen haben wir den Boden des Zimmers ähm, komplett mit ähm, dreckiger, verknitterter Kleidung belegt. Es gibt äh, Geschirr, dreckiges Geschirr mit angetrockneten Essensresten die da rumstehen und ähm, das war dann immer noch nicht dreckig genug äh, Ingrid Greff, also eine unserer Maskenbildnerinnen ähm, ...sagte dann ja, sie kennt sich mit dreckigen Zimmern aus, sie hat zwei Kinder, die nicht sehr ordentlich sind. Ähm, und äh, sie hat uns dann empfohlen, wir sollen doch ähm, eine komplette Packung Salzstangen auf dem Boden zertreten. Und das haben wir dann gemacht und äh, ich denke, das Ergebnis ist schon sehr überzeugend geworden. ihr ja, macht das gut, Jungs. So, wie man hier sieht, ist die Couch nicht so leicht, wie sie dann später sein soll dass sie exakt aussehen soll. Naja, sie ist Aber nur dann leicht, wenn sie von starken Männern getragen werden. Komm auf, jetzt schmack mal an, dessen Ergebnis passt ein bisschen auf. Vorsicht links, ja, ja. ja. Stefan ein Stück höher, du musst dann rum. Johnny, höher. Johnny, sag's doch. <lacht> Braucht ihr Hilfe? Nein. Das ist gut. Johnny mit der Klaus zu hat fast funktioniert. Es gibt eine Einstellung in der parcours die vom Timing her sehr schwierig war. Das ist ein großer Schwenk, in dem Felix Gartenmauern in Vorgärten überwinden muss und dann im Endeffekt um die Ecke biegt, während das Auto mit dem Sarg an der Ampel hält und er sozusagen die Möglichkeit hat, das Auto zu überholen. Das ist eine unserer Kranfahrten. Wir haben den Kran auf der anderen Straßenseite aufgebaut und um das entsprechend als Parallelfahrt aussehen zu lassen, mussten wir den Kran ziemlich weit runterfahren. Die Kamera war nur ungefähr einen halben Meter über der Straße, als wir das aufgenommen haben, was bedeutet hat, dass für die Aufnahme kein Auto kommen durfte. Das heißt, wir haben auf eine entsprechende Lücke im Verkehr gewartet, da wir nicht absperren konnten und auch nicht wollten, weil ähm, es unnatürlich ausgesehen hätte, wenn der Verkehr zu mir liegen gekommen wäre in der Szene. Das heißt, wir haben auf die passende Lücke gewartet. Der äh, Kran wurde runtergefahren über die Straße. Äh, Stefan ist losgerannt. Äh, das Ganze wurde aufgenommen. Die Kamera fuhr hoch und das Auto mit dem Sarg, unter der Kamera durch und äh, wurde, also, war dann zu sehen an der Ampel und ähm, das war schon sehr schwierig, weil äh, es häufig vorkam, dadurch dass das Auto auf die Linksabbiegerspur fährt, dass andere Autos auf die Rechtsabbiegerspur fahren wollten und äh, dann äh, wurde es sehr schwierig den Kran rechtzeitig aus dem Weg zu schaffen und äh, wir haben dafür ungefähr fünf Versuche gebraucht und äh, auch einige Tests, bis wir das richtige Timing hatten, aber es ist ähm, eine sehr, sehr gute Szene geworden. Ja, der Abspann ist ziemlich lang und... Ähm, Dort sind auch all die Namen aufgelistet, die wirklich ähm, viel mitgeholfen haben und denen ich an dieser Stelle einfach nochmal danken muss, weil das wirklich fantastisch war, das ist nicht selbstverständlich, dass man ohne Bezahlung an so einem Projekt mitmacht und das war auch wirklich für viele Beteiligte stressig und eine Menge Arbeit und ähm, ja, ich denke, wir sind dann alle ein bisschen dafür entlohnt worden, als der Film dann im UCI in der Sneak im Kino gelaufen ist und ähm, auch einige Leute im Publikum zumindest mal sehr zufrieden waren und sich über den Film gefreut haben. Ähm, Abschlussbericht unseres City-Drehs für das Paket, slash die Kamera. Ähm. Wir hatten eigentlich äußerst kooperative Bevölkerung, muss man sagen, also die Resonanz scheint hervorragend zu sein. Wir bin jetzt gespannt auf den, <lacht> gespannt, ähm, auf den endgültigen Start in ähm, vielen großen namhaften Kinos in der Umgebung und jederzeit wurden wir gefragt, wer seid ihr eigentlich, warum seid ihr so positiv? Cool? Die Antwort darüber liegen wir schuldig. Ähm okay, Gregor? Dein Abschlussbericht? Ja, ne? Also ich war gut. <lacht> Johnny, <lacht> was sagst du dazu? Ja, dann, das kann ich bestätigen. Ja, dann würde ich sagen, haben wir das geklärt. Hat Spaß gemacht. Die Stadt war cool. Bis auf die Wand. Manche Leute, die... Wir also, also haben halt viele Statisten im Bild stehen. Also gutes Personal ist heutzutage so schwer zu kriegen. Vor allem in der Fußgängerzone in Laudin. Auch am Support könnte man noch einiges verbessern. Ja, Aber, äh, gutes, kurzes Lob. Mis kurzes Mr. Lob Johannes Merkel. Das dass uns einen Kaffee geschenkt hat und uns da drehen gelassen hat. Und hier auch an diesen, an diesen Modeladen, in den ich im normalen Leben niemals reingehen würde, der uns eine Leiter gegeben hat, um, auf sein Dach stellen, um uns auf sein Dach stellen zu dürfen. Klar Wir machen nur. hier noch mal ganz kurz äh, ein ganz bisschen Erfahrung. Schleichwerbung. Man kann sich dann denken, dass der Laden irgendwo da ist. Wie gesagt, Werbung ist nicht so unser Ding. Ja. <lacht>